Du bist interessiert an in digitaler Jugendbeteiligung? Hast aber Fragen zu rechtlichen Aspekten? Dann mach mit bei unserem JBJMUG Recht. Alles was Recht ist. Nach dem erfolgreichen JBJMUG in 2018 gibt es nun einen neuen JBJMUG speziell zu rechtlichen Fragen. Nein. Kein Mo, Ein MOOC, Ein Online-Kurs, der kostenlos und offen für alle ist. Er geht vier Wochen lang. In jeder Woche gibt es eine neue Einheit, die etwa zwei Stunden dauert. Und inhaltlich geht es um Grundlagenwissen zu rechtlichen Fragen der digitalen Jugendbeteiligung, Hilfestellungen und Tipps durch live und zeitversetzte Videogespräche mit Expertinnen aus der Praxis. Ideen für die Umsetzung rechtlicher Anforderungen sowie ganz viel Austausch mit anderen im Kurs. Melde dich an, jetzt unter oncampus.de, recht Ab 14.10. geht's los. Wir freuen uns auf dich.